Wenn du vernünftig leben willst, solltest du Kontakt mit der Erde haben, auf der du lebst. In Berührung mit der Erde zu sein, kann den Gesundheitsprozess vervollständigen. Gibt es also eine Möglichkeit, das zu tun? Ja, es gibt bestimmte Methoden, mit denen wir das tun können. Wir werden euch diese... Substanz zur Verfügung stellen. Was die Gesundheit und das Wohlbefinden betrifft, wird es immense Vorteile bringen, die klar zu sehen sind. Das Intimste der Körperlichkeit in der Existenz ist dein Körper. Und dieser Körper ist nur ein Stück Erde. Du bist nur ein kleiner Auswuchs dieser Erde. Im Moment bist du noch ein Auswuchs, der herumtänzelt. Nach einiger Zeit wirst du zu einem kleinen Hügel. Du magst viele tolle Dinge über dich glauben, aber das ist nicht die Realität. Irgendwie wird diese grundlegende Sache, dass wir nur ein kleiner Auswuchs des Bodens sind, auf dem du gerade sitzt, vergessen, normalerweise bis wir begraben werden. Wenn man vernünftig leben will, sollte man mit der Erde, auf der man lebt, Kontakt haben. Heute, da wir diesen Kontakt verloren haben, ist es in gewisser Weise desorganisiert. Diese Desorganisation kann zu Krankheit und Schwäche und schließlich zu Destabilisierung des Systems selbst führen. Es ist sehr wichtig, die Integrität der Elemente in unserem System zu stärken. Gibt es also eine Möglichkeit, das zu tun? Ja, es gibt bestimmte Methoden, mit denen wir das tun können. Wir werden euch diese Substanz zur Verfügung stellen, die als Man bezeichnet wird, was so viel wie Mutter Erde bedeutet. Das ist eine Mischung aus fünf verschiedenen Aspekten. Fast 50% Prozent sind Erde. Es gibt eine gewisse Menge an Mehl von grünen Mungbohn. Es gibt einen sogenannten organischen Kampfer, ein wenig Waschnusspulver, und ein weiteres Kraut. Alles zusammen kann man das auftragen. Wenn du die Zeit hast, trägst du es am besten auf deinen ganzen Körper auf, machst deine Übungen und duschst dann ohne Seife, denn es wirkt wie Seife, weil es Waschnusspulver und andere Aspekte enthält. Es hinterlässt ein leichtes Gefühl von Kampf auf dem Körper. Es ist in vielerlei Hinsicht sehr heilend. Es öffnet die Poren der Haut. Wenn du das machst, trage mindestens zwei bis drei Stunden lang keine Creme, Öl oder Ähnliches auf. Denn der Körper muss atmen. Die Atmung erfolgt nicht nur durch die Nasenlöcher. Jede Pore der Haut muss atmen. Je mehr er atmet, desto mehr ist es mit allem um dich herum verbunden. Und dein energetischer Körper wird sich gut entwickeln, wenn du dem Körper erlaubst zu atmen. Du musst das verstehen. Wenn du irgendeine aggressive Chemikalie darauf gibst, werden sich die Poren in natürlichem Widerstand schließen. Das geschieht, wenn du Seife aufträgst. Sie schließen sich. Nun, wenn es notwendig ist, wenn sich dein Körper in einem bestimmten Zustand befindet, und du Seife benutzen willst, ist das in Ordnung. Du musst nicht so puritanisch sein. Aber generell solltest du dir bewusst sein, dass alles, was klebrig oder fettig ist, auch die Poren verstopft. Bei der Anwendung jeglicher Art von Chemikalien schreckt der Körper natürlich zurück und verschließt sich. Er öffnet sich nach einiger Zeit. Zu diesem Zeitpunkt schließt er sich jedoch. Vor allem, wenn man mit kaltem Wasser duscht, sollte sich der Körper öffnen und das Wasser aufnehmen. Und wenn du es auch wie Seife verwendest, trägst du so viel auf, wie du willst, und kannst es mit Wasser abwaschen. Du wirst den Unterschied sehen, den der Körper fühlt, nicht aus eigenem Antrieb, sondern wegen der Art und Weise, wie es dich für die Elemente öffnet. Aber wenn das nicht für dich möglich ist, du nur eine bestimmte Zeit für deine Sadhana hast, dann sind die Stellen, die du anwenden musst, die Fußsohlen, sehr wichtig und deine Handflächen um den Nabel herum Anahata, wo der Brustkorb sich trifft die Halsgrube oder gesamte Hals und die Stirn du kannst es nur hier auftragen oder du kannst es auf dein ganzes Gesicht auftragen wenn du willst aber das ist alles nur eine Frage der Einfachheit du arbeitest so leicht und triffst Leute mit dem Gesicht voller Schlamm ist das vielleicht nicht so praktisch du kannst es einfach so auftragen so wie die Buti aufgetragen wird so kannst du es einfach anwenden Du machst das je nach deiner Annehmlichkeit, aber es schadet nicht, es mindestens einmal im Monat oder einmal die Woche oder was auch immer möglich ist, am ganzen Körper anzuwenden, das zu tun wenn du es mindestens einen Tag im Mondzyklus aufträgst, das heißt einen von Amavasya bis Purnami und einen von Purnami bis Amavasya, also alle 14 bis 15 Tage, wenn du einen Tag einhältst, an dem du es von Kopf bis Fuß aufträgst, zwei bis drei Stunden mit verbringst, wird das in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden immense Vorteile haben, die man deutlich sehen kann.